wenn man sich hier die Ratschläge anhört, dann scheint es meistens darum zu gehen, zu erkennen, ob Ihr Partner Ihr Feind ist. Und tatsächlich wird dieses Überprüfen schnell dazu führen, dass Ihre negativen Gefühle als berechtigt bestätigt werden. Denn Ihre Enttäuschung über Ihren Partner verunsichert Sie in Ihrem Selbstwert. Und das macht einen objektiven Blick auf den Partner <lacht> noch unmöglicher, als es bereits normalerweise ist. In einer seriösen Paartherapie oder Coaching versucht man genau das Gegenteil zu bewirken. Ihnen dabei zu helfen, trotz dem natürlichen Sog den Partner zu verteufeln, ihren Partner nicht als Feind, ja, sondern als Partner zu sehen.